Poisk, äh, Poiski. Boah. Was zur Hölle? Was? LOL? Wo bin ich? Scheiße, das sieht so voll komisch aus. LOL. Also, ich hab das jetzt alles aufgenommen. Du musst es dann im Video schauen. Rivelle. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Okay, dann machen wir mal schauen. Da hat sich nicht viel geändert. Ja, okay, ja. Wo? A Page, okay. Ja, die, die, locations, die locations von den Pages sind so verändert, aber nicht alle. Ich habe Was? Ich habe wieder einen Die restlichen Gens sind. Ja, okay, ich glaube, das Land ist wieder so ein Camper, weil der folgt jetzt nur mir. Ich habe wieder ein Page. Post me Let's go. Oh! Okay Ja das Länder das Länder verfolgt mir ja das der denkt er wäre wär cool ne? braucht Content Junge Jetzt komm runter Junge ich hab sie auf Tiefskills pass auf Bist du Slender? Nein, wieso? Okay, weil, weil dieser Typ immer... Nein, du kannst ja gar nicht Slender sein, ich hab ihr ja vorhin gesehen, oder? Da bin ich mir nicht sicher, aber der Typ verfolgt mir die ganze Zeit. Ja, der hört nicht auf, der möchte mir. Weil ich zu gut bin für ihn. Scheiße. Ja, der Typ verfolgt nur mir. Der hat kein Hobby. Fuck, Mann. Ja, wow, Junge. Hey, du hast mir angelogen, ne? <lacht> Sehe ich eigentlich aus? Wie findest du mich? <lacht> Junge, Alien, Junge, du bist mega den grün mega den grün und noch so Schreckohren, ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin. Äh, Citizen. Citizen. Oder wie das heißt? Das heißt Citizen. Citizen. Citizen. Boah. Und okay, kein Deutsch ist da. Kein Deutsch, das, das ist Englisch. Ja, tut mir leid. <lacht> Boah, Jen, let's go. Was ist das? Ach nee, nicht die. Ich hasse diese. Paige. Paige. Mein Gott, ey. Boah, wir sind auf dem Titanic. Warte ich kurz, wo weiß. bist du, Ivy? Wo bist du? Warum? Ich wollte dir kurz etwas ja zeigen. Ja, ja, ja. ja. Boah, kennst du da das schon? Her, ja, komm. das mit diesen Codes kenne ich. Ah, scheiße, Junge, ich habe so Hoffnungen gehabt. <lacht> ja wieso habe ich dann wohl die Maske gehabt, ne? Ja, da hast du wieder mal recht. Geh rein, geh rein, Junge. Was schreit da bitte so, ey? <lacht> Page. Oh, shit. Okay, das Wasser ist scheiße geworden. Es ist nur blau, wow. Ja, okay, Junge. Ach oh man, die haben wirklich keinen Hobby. Die möchte keinen Content, Content, für mir geben, ne? <lacht> Junge, das okay. Nen folgt ja nur mir. Sie, sie wollen, sie wollen keinen Content auf meinen Kanal. <lacht> Boah, okay. Er ist gut, er ist gut, er ist ein Ganz guter Sender. Profi. Hab ihn den Jen. Und eine Page. Ey, die Leute sind so schlecht in dem Server. Sie haben einfach scheiß Pink das ist alles. Sie, sie haben kein Gaming-Pizza, sie haben nur ein Handy. Uh, oh shit. Er, ist bei, mir, er ist, ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Anima Ivy, sie hat verdient Nein! Trenn. Nein, ich gehe ganz runter, ja. auf Wiedersehen Okay, viel Glück, das ging ganz oben Doch, so Mal schon wer erfolgt. Er folgt mir nicht Und <lacht> Page Noch eine Oh Page. nein, ja, ich hab mir gehört, er folgt mir doch Fuck, wo bist du, Ivy? Ich bring dir ein Geschenk oh, mit ah! Nein, ich Junge! Verzichte, ich verzichte gern auf sein Geschenk. Dann. Oh fuck, das sieht so gruselig aus. Oh, shit! Er kann doch nicht durch! Nein nein, nein! nein! Nein! Nein! Okay, ich geh doch durch. Hallo, wo sind die Pages? Ich schwöre. Die sind ganz. Die sind so. Äh, ah! Äh, kommen wir nicht irgendwie hier runter? Da kommt. Das auch mal irgendwie runterkommen, ne? Ja, mit der Treppe. Ja eben, aber ich finde die nicht. Oh mein Gott, es fehlt noch eine Page. Du musst die jetzt finden. So, ich bin gerade... Ich habe gerade Panik. Ist... Ganz unten ist keine Page mehr. Alles klar dann muss ich sie hier, eben hier finden. Da ist keine Page, shit. Page oh. ja. Scheiße, hab ich Glück gehabt. 19% <lacht> Junge. Oh. Boah, hab ich Glück gehabt. Und ich bin Citizen. Boah. Ich bin so gut. Ich bin so gut als Citizen. Jamen. Page, ja moin. Jen, Page, geh ab. Boah. Es ist für uns für Deutschland. Wieder schon Page. Aber Boah. wie findest du die? Mit Skill und Können. Und schon wieder ein Page. <lacht> Scheiße. Du Boah. Einer von den schnellsten Pages aller Zeiten. Oh, Aber gut. <lacht> oh shit. Ja, jetzt hat der Sender entschieden, mir zu folgen. War kein Wunder irgendwie. Oder lockt er mir gerade zu einer Page? Ich glaube, er campt. Oder er merkt, dass ich einfach viel zu gut bin. Ja, ich glaube, er merkt, dass ich viel zu gut für ihn bin. Also. Scheiße. Alles klar, ganz oben, ganz oben. Nein, Junge. Boah. Oh mein Gott. Bist <lacht> du mir verarschen? <lacht> Auf was? Bin's Slender? Ja, Mann. Was? Nichts, nichts. Nicht. Du bist Slender? Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin nicht Oh. Es ist. Boah. Ich bin nicht Slender. Was hast du? Was redest du denn da? Mhm. -mm. Nur nicht. Lass mal alle Generatoren machen. Hast du mein Gesicht gesehen? Ja Leider Boah, ich bin Version Uf. Da <lacht> irgendwen springt Top Secret, geh zum Top Secret, Junge Warum mich? Bist du noch bei mir? Nein. Hab jemand Lügen. anderes an. Okay. Uh, dachte ich dachte schon. Habt ihr jemanden umgebracht. Jemand ja, schaut mich gerade an. Ich frage mich wer. Aber oh, dieser Typ so da. Sein so Handyspieler. Ja, es ist ein Handyspieler. Es ist sein Ping. Ja. Die Handyspieler tun mir voll leid. Okay, die ist low, die ist low. Brutal low. Ey, hör auf zu bewegen, Junge. Fuck. Fuck, <lacht> Junge, wie, wie sch... Das, das ist ein brutal großer Map und da findet man schon alle Pages, ja. Läuft. Bin Citizen. Kannst raten, kannst dreimal raten, was ich bin. Proxy. Nein. Slender? Nein. sind? Yes. Wow. Voll geil, oder? Ja, Mann. Da ja, muss ich nicht. Dann mir noch die ganze Zeit folgen, und die perfekte Map, wie er am Schluss läuft. <lacht> und der perfekte Als ob Noob, der jetzt Der, schon, der perfekte Nein. Noob, der gerade resettet, weil er nach Slender ist. Also, ich Her bin Slender, gehen wir raus von diesem Spiel. Als ich Slender war, dann habe ich voll viele Pages immer gesehen. Ja, weil es heller war für dir. Ja, aber. Mm -hmm. <lacht> oh, nein, der hat schon einen Gin. Oh, ein so, Teddybär. Teddybär. Es ist Ted, wo <lacht> Tot ist. <lacht> Was also noch keine Pages hier? Oh, oh nein, meine genau. Mama. Hallo. Oh, Page. Page. Nach 100 Jahren finde ich auch. Und noch eine Page. Da, wieso sind ja. da zwei Pages? Lol. <lacht> Jeff ist gejoint. Ach so. Oh, Aber ja stimmt. Er hat sein Mikro kaputt gemacht. Sorry. <lacht> Oder nein, seine, seine Schwester oder sein Bruder, keine Ahnung. Er hat es mir heute gesagt. Sorry, Jeff. Ah, mein Jeff, ey. Ja, Mann. Okay, Paige! Ja, moin. Ja, Mann. Kennst du Ei auf Tiger? Tiger? Nee. <lacht> nicht! Ach so, der Song? Ja! Ja, ja, kenne ich. <lacht> ja, eben, ich bin so einer. Oha, du bist so einer? Ich bin so einer. ja. Schon wieder eine Page. Und oh, und, und ein wilder Slender. Ein wildes Länder. Ey auf der Idiot. Naja. Der hat gekämpft, Junge. Der kämpft vor die Tür, der ist der Zeit 11. Der hat kein der hat keine Hobbys. Das halt gar keine Hobbys. Oh mein Gott, ja, ich glaube es ist entweder du <lacht> oder Jeff, eines von beiden. Weil der verfolgt mir nur, nur wieder mir, ne? Ja, es ist Jeff, es kann nur Jeff sein. Äh, nee, ich hab Jeff gesehen, als Citizen. Oh, okay, dann bist du es. Hä? Ich bin noch hier ja komm vor der Tür campen. läuft wieder ja, hier, ich bin hier ja er ist, er ist bei mir ich bleib bei dir, ich glaub Jeff ist nein oh Gott nein nein nein nein nein, nein. ist der hier er ist, bei, er ist beim Schrank, er ist beim Schrank vor oh Gott <lacht> Fuck Okay, welche Map ist? Keine Ahnung. Es dauert zu lange. Welche Map? Oh, diese oh. Map. Was ist ja, das? Ja man, Shopping Park. Aber es ist Schrott. Fuck. Ja, okay, du bist länder, hasse mein Leben jetzt. <lacht> Nur wenn ich diesen Skin sehe. Assassin's ah, ist <lacht> ja, Jeff, komm, komm, Jeff, guck mich an. Ja kommt Jeff. Was ob wir jetzt schon? Oh, nur noch eine Page. Wow. Hä? Ja, wir brauchen nur noch eine Page. Nein, wir brauchen zwei Pages, zwei neun Pages. Mehr Zeit, mehr Zeit von Pages. <lacht> <lacht> oh komm jetzt hör auf, bitte. bitch! spring, spring, <lacht> nein, aber ich hab Ja. Dich noch... Ich hab dich noch gekillt. <lacht> Alles klar, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal. Ja, wow, er halt, seid halt wirklich nett, ne? Voll. <lacht>